Kennen Sie den Kindelbrennfaktor Ihres möglichen Kunden, Ihres möglichen Wunscharbeitgebers, den wir hier besprochen haben? In der Stufe 6, da geht es jetzt darum, das brennendste Problem, das dieser Kunde, dieser Arbeitgeber eventuell hat, dass Sie dazu beitragen, das zu lösen. Sie haben sich ja intensiv mit ihm befasst oder mit ihr. Sie wissen, Vermutlich genau, okay, da könnte es noch hapern da gibt es noch Luft nach oben. Dort kann er oder können sie, kann sie besser werden. Und das erarbeiten wir in der Stufe 6. Da schauen wir, was Sie denn zur Problemlösung beitragen können. Das heißt, wenn Sie spezielle Expertisen haben, zum Beispiel heute in der künstlichen Intelligenz, im Marketing, in dem Umgang mit Menschen ob sie ein spezielles Händchen dafür haben, Menschen zu führen. All das sind Themen, die hier einzahlen. Und letztendlich schaffen sie so mehr Bewusstsein, was sie selbst auch wert sind. Sie können sich viel besser verkaufen und sind auch überzeugt von sich selbst. Das heißt, ihr Selbstbewusstsein wird kräftig wachsen. Und das ist die Stufe 6. Ihr Michael Fred Notsturft.